Ja, schönen Abend. Jetzt ist es 19.30 Uhr und ihr begrüßt euch noch. Ich weiß nicht, ob ich zwischendurch zu hören war. Ich hoffe, ihr habt alles gehört, die Musik, aber das war nicht so wichtig. Wichtig war eigentlich, ob ihr mich hört. Und deswegen jetzt erstmal ganz kurz ein kleiner Check. Ja, ja, ja, ich bin zu hören, das macht Sinn. Also, herzlich willkommen heute Abend zu einer Geschäftspräsentation von Forever Green, FC Express und ja, ich habe das Ganze ein bisschen gestrafft und gekürzt. Ich hoffe, wir werden nicht länger als drei bis vier Stunden dafür brauchen. <lacht> nein, nein, ich denke mal 25 bis 27,5 Minuten. Also, lasst uns gleich durchstarten. Hier erstes Bild, Paris, Momentum. Wir sind alle noch angesteckt von Paris. Jetzt gerade... Noch nicht mal ganz zwei Wochen her, also vorletztes Wochenende, waren viele von uns in Paris und haben dort an einer internationalen Konferenz teilgenommen. Diese Konferenzen machen wir einmal im Jahr. Paris war sensationell. Ja, also selbst für mich als Südspanier, das Wetter war toll, aber doch ehrlicher waren natürlich die Menschen, die wir dort gesehen haben und vor allen Dingen die News und die Neuigkeiten, die wir dort erfahren haben. Und lasst uns ein bisschen mal diese Dinge teilen. Erstmal empfehle ich natürlich, sich Notizen zu machen. Ich weiß, dass man neuerdings das alles per Screenshot erledigt. Das darf man auch tun, ist kein Thema. Vor allen Dingen, wenn man am, am Mobiltelefon oder am, am iPad sitzt. Aber es macht auch tatsächlich Sinn, sich ab und zu mal Notizen zu machen. Und vielleicht dann die ein oder andere Frage sich aufzuschreiben und natürlich die der Person stellen die heute Abend eingeladen hat. Ich weiß, wir sind hier eine offen optisch kleine Runde, aber einige von euch haben Gäste dabei sitzen, Personen, die jetzt euch über die Schulter schauen und genau zuhören und zusehen, was hier passiert. Hallo, mein lieber Franz, Grüße nach Bocholt. Ganz kurz zu meiner Person. Ich habe im Intro-Video natürlich euch schon ein bisschen, äh, ja, neidisch, will ich nicht sagen, gemacht. Ja, mit natürlich meiner Umgebung, in der ich hier lebe, ähm, Mabea, Süd-Südspanien, fast schon Marokko. Kurz vor Gibraltar. Wir haben natürlich immer noch tolles Wetter. Das ist auch das ganze Jahr über so. Und das Ganze, warum erwähne ich das nicht, um euch neidisch zu machen, ist natürlich wirklich Quatsch, sondern ich lebe hier seit über acht Jahren. Warum kann ich das? Ganz einfach. Ich habe vor 25 Jahren, vor 26 Jahren eine richtige Entscheidung getroffen, habe mich für Network Marketing entschieden und kann seitdem hauptberuflich ganz ordentlich davon leben. Es ist ein Geschäftsmodell, das mein Leben verändert hat und vielleicht kann ich auch das Leben ist ein oder anderen verändert. Keine Angst, ihr müsst hier nicht alle nach Mabea ziehen. Ihr könnt auch in Bocholt bleiben oder wo auch immer ihr gerade herkommt. Aber vielleicht hat auch der eine oder andere den Wunsch, sich ein bisschen zu verändern. Das ist natürlich alles mit unserem Geschäft möglich. Hier nur ein ganz, ganz schnell ein paar Eindrücke von unserer Paris-Geschichte. Volles Haus, Ja, ein paar tausend Menschen, die dort mit uns begeistert feierten. Unser Team, das Phoenix-Team mittendrin. Und äh, ja, wir haben viel Spaß gehabt, glaube ich, Franz. Du hast keinen Platz für uns, Räder. Ja, wir, wir haben hier so viel Platz. Wir verkaufen hier sogar Immobilien und vermieten sie auch. Ja, also das ist überhaupt kein Thema. Also hier ein bisschen der eine. Wir hatten ein, ein, ein, am weiteren Abend schon eine, ein, ein schönes äh, Red Carpet. Programm mit VIP-Gästen, dazu hatte ich mich qualifiziert, zusammen mit dem Peter Weiser. Wir haben dort schon viel Spaß gehabt, aber auch an den Hauptveranstaltungstagen, Samstag, Sonntag, glaube ich, Franz, oh ja, herrlich gefeiert, aber auch herrlich dazugelernt, denn das ist ja der Sinn und Zweck dieser Übung und darum geht es heute Abend auch ein bisschen. Und ich, ich Klick einfach mal hier so durch. Ich will das nicht mal alles beschreiben. Hier mein Freund und Partner Mirko Ribul umrundet oder umkreist. Ja, umkreist von unseren beiden Doktores Adam Saucedo und äh, bei unserem Dr. Bamati. Da haben wir gleich ein bisschen mehr von hören. Und äh, ja, so ging das die ganze Zeit natürlich da. Äh, treffen, nette Leute treffen, wichtige Leute treffen, Informationen bekommen. Und und und. Okay, wir haben natürlich auch Momentum aufgenommen, denn das Ganze heißt ja Paris Momentum. Ich habe gerade heute einen Post veröffentlicht, ja, wo also in einem anderen Leben hier in Europa bei meinen Freunden Erik Münchmeier und äh, Michael Marion und Carsten Langer natürlich gigantisch die Post abgegangen ist. Sie sind etwa zwei Jahre länger dabei. Ja, da sind natürlich fünf Stars und vier Stars, drei Stars, zwei Stars ohne Ende äh, ge geflossen. Bei uns immerhin ja ein drei star und ein Two-Star und ein One-Star und natürlich auch viele andere kleinere Beförderungen. Also so eine Veranstaltung bringt natürlich immer die Schwung. Aber wir sind noch nicht am Ende des Schwungs, sondern wir sind mittendrin. Aber auch dazu gleich ein paar Informationen mehr. Um welche Branche geht es hier? Und ich habe vorhin noch gerade noch die doreen gelesen, die eine Erfahrung gemacht hat. Ich habe ein bisschen flapsig darauf geantwortet. Ja, wenn man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat, wer hat die nicht im Leben gemacht? Ich bin auch das zweite Mal verheiratet. Ja, also ich glaube, wir kennen das aus allen Bereichen des Lebens. Deswegen hier einfach mit einer offenen Meinung dabei sein. Ein offen, eine, Meinung, eine offene Meinung ist wie ein offener Fallschirm. Nur so kann man sicher landen und einfach hier sich die Dinge anhören, um die es geht. Die Branche um die wir uns hier heute Abend bemühen, um die es sich hier dreht, ist die Network Marketing, Direktvertriebsbranche, Empfehlungsmarketing, Affiliate Marketing, wie man das heute auf Neudeutsch auch nennen mag. Und Robert Kiyosaki sagt, die reichsten Menschen der Welt bauen Netzwerke auf, alle anderen lernen, wie man arbeitet. Ich hätte das auch nicht gedacht. Also ich bin auch selbst überrascht, diese, mit den Zahlen arbeite ich jetzt schon seit einigen Monaten, aber als ich das das erste Mal gelesen habe im Vergleich, das war verrückt. Ja, also dass alleine die, die Filmindustrie immerhin mit Hollywood ja noch nicht mal die Hälfte des Umsatzes macht, den das Network Marketing weltweit macht an Jahresumsatz, 178 Milliarden US-Dollar, davon werden etwa 50% Prozent an Provisionen wieder ausgezahlt. Also das ist schon, da. ich glaube nicht, dass die, die Filmindustrie in Hollywood 50 Prozent dieser 80 Milliarden wieder auszahlt und schon gar nicht an die Kinogänger. Bei uns ist das anders und um das Thema geht es heute Abend. Aber schauen wir uns mal das Gesamt, die gesamte Branche an. Was für Produkte gibt es da oder was für Interessen gibt es da überhaupt bei den Menschen da draußen? Und da haben wir ja so einen Produktbereich, der nennt sich Präventive und Persönliches, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist heute ein ganz wichtiges Thema. Wir haben bei uns, wir hätten davon ein eigenes Unternehmen gründen können, aber es ist bei uns, bei uns fester Bestandteil, es ist eine Säule, das nennt sich You of You, die University of You, hier geht es um persönliche Weiterentwicklung, hier geht es einfach darum, wenn ich mich verändere, dann muss ich auch etwas in, meinem, in meiner Einstellung verändern, das kann man lernen und dazu sind wir als Führungskräfte da, aber auch der, der Ron Williams, der da sich ganz groß auf die Fahne geschrieben hat. Dann Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss euch das nicht erklären. Ihr seid alle Personen, die im täglichen Leben mit beiden Füßen ja, mittendrin stehen und diese Dinge auch lesen und hören. Ja, Ernährung und Gewichtsmanagement, was soll ich sagen? Das ist, interessiert jeden. Und äh, auch Energie, das ist nicht Strom und Wasser, sondern hier meine ich, meinen wir natürlich Energiegetränke. Wir denken da an. Firmen, die ich jetzt hier gar nicht nennen will, die wir alle kennen, die Fußballvereine und ähm, Rennsportteams äh, gründen und, und, und ein Wahnsinnsmarkt. ja. Und insgesamt reden wir über ein Potenzial, das wir uns, mit dem wir uns beschäftigen als Zielgruppe von 1,6 Billionen, das sind 1.600 Milliarden Dollar. Das sind für Schnellrechner fast eine Million, 1,6 Millionen Millionen. Ja, aber ist jetzt auch spielt keine Rolle. Eine riesige Zahl. Um diesen Markt geht es und ich bin froh, dass wir jetzt keinen Schnellrechner dabei haben, der mich überführt hat, und gesagt, das stimmt alles nicht, aber es ist eine gigantische Zahl. Um diesen Markt geht es, den, an dem möchten wir teilnehmen und das machen wir mittels eines Unternehmens. Es ist ein Werkzeug quasi, denn wir sind alle Selbstunternehmer, alle selbstständig. Ja, mit einem Unternehmen, das nennt sich Forever Green. Gründer ist Ron Williams. Das Unternehmen wurde gegründet in 2004 in einem Staat, ja. In den Rocky oder an den Rocky Mountains, viele haben davon schon gehört, Utah mit der Hauptstadt Salt Lake City, eine kleine, überschaubare amerikanische Hauptstadt, ja, von den Mormonen geprägt. Das ist nichts Schlimmes, ja, im Gegenteil, das, die trinken keinen Alkohol. Das macht das ganze Geschäft auch dort sehr, sehr positiv. Es gibt keinen blauen Montag und nichts bei den Angestellten. Dort ist also unser Headquarter. Und ja, gestartet sind wir mit Schönheits-, Gesundheits- und Wellnessprodukten. Aber vor wenigen Jahren, das heißt vor drei Jahren etwa, ist ein enormer Schwung von bis dahin zehn Ländern auf über 220 Länder heutzutage erfolgt. Und alleine mit einem Umsatzwachstum in 2014 von 328 Prozent. Und das will ich auch gleich noch mal auf einer anderen Folie erklären, was da der Grund dafür ist. Das ist der Wahnsinn und das, wir sind noch am Anfang, liebe Freunde. Es ist ein börsennotierter Konzern, also auch ja, schon seit Jahren äh, an der Börse gehandelt. Auch da kann sich jeder informieren. Einfach googeln auf Yahoo, Yahoo Finance oder wo auch immer ihr da unterwegs seid, kriegt die entsprechende Information. Das entscheidende Thema und das uns wirklich unterscheidet von allen anderen Network-Unternehmen, von denen gibt es viele, viele, auch erfolgreiche Unternehmen. Aber es geht ja immer um das Alleinstellungsmerkmal. Es geht darum, etwas zu tun, was die anderen nicht tun. Ich sage ja nicht, wir sind die einzigen, die tolle Produkte haben. Es gibt auch andere Firmen, die tolle Produkte haben. Es gibt auch andere Firmen, die tolle Marketingpläne haben, wobei wo unser wirklich einer der Besten ist, aber das Entscheidende ist dieses Modell, wir nennen das das Global Express Modell, das deswegen auch FG Express, FG Forever Green Express, weil wir das Global, das globale Expro, Express Modell nutzen und das Entscheidende hier ist, das sind Produkte, die passen alle in einen Briefumschlag. Und es werden die es das erste Mal ein bisschen schmunzeln und sagen, okay, Briefumschlaggeschäft. Nicht, wir verkaufen keine Briefumschläge, sondern wir haben Produkte, die im Briefumschlag passen. Aber was das logistisch bedeutet, das wissen diejenigen von euch, vielleicht nicht allzu viele jetzt in dieser Runde, aber ich unterhalte mich sehr viel mit Leuten auch international, ja, die nämlich Probleme haben mit der Logistik, wo nämlich Produkte in ihre Länder nicht einfach zugestellt werden, wenn sie in Paketen kommen. Und diese Entscheidung von Ron Williams in 2013 oder in 2000, Ende 2012, dass ein Teil des Geschäftes ja so zu organisieren, dass es in Briefumschlägen, dass die Produkte in Briefumschlägen versendet werden können, das hat diesen enormen Erfolg erzeugt. Und das ist das Alleinerstellungsmerkmal. Wir sind die Briefumschlagsfirma. Nicht, weil wir Briefumschläge vermarkten sollen, weil unsere Produkte in Briefumschlag kommen. Und egal, wo der Briefkasten steht, die Produkte kommen an und somit kann ich Kunden und natürlich auch Geschäftspartner weltweit aufbauen. Die Produkte sind deswegen auch in den Ausmaßen, in den Abmessungen natürlich so, dass ich sie auch woanders überall mit hinschleppen kann. Man kann sie einfach mitnehmen und man kann sie zeigen. Ich und mein, oder meine Frau und ich, wir haben permanent unsere Produkte dabei und zeigen sie natürlich anderen Menschen und lassen sie sie auch testen. Und weil sie eine hohe und schnelle Wirkkraft haben, ja, hier ist es natürlich ein Geschäft, das man extrem schnell ja, nach vorne bringen kann, das man extrem schnell expandieren lassen kann. Ja, schauen wir uns mal das ein oder andere Produkt an. Jetzt, schauen wir uns mal heute ab, nur ein einziges Produkt an. Wir haben viele andere Produkte in dem Bereich, auch Sensationsprodukte. Bitte informiert euch da im Detail drüber, bei der Person, die heute Abend eingeladen hat. Mir geht es heute Abend um ein einziges Produkt. Das nennen wir Prodigy 5. Damit starten wir gerade. Das launchen wir gerade. Und zwar als erstes Network-Marketing-Unternehmen der Welt, das zeitgleich ein Produkt launcht in über 220 Ländern der Welt. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist nur möglich, weil wir auch dieses Produkt wieder im Briefumschlag versenden können. Es ist Prodigy 5. Prodigy steht für Wunder. Und nicht, weil es ja ein Wunder ist, dass wir es haben, denn das macht Sinn, dass wir es haben, sondern weil alles, was damit zusammenhängt, ja, schon ein Wunder darstellt. Begonnen mit der Person, die dieses Produkt zu uns bringt, das ist jemand, der Dr. Balmurali Ambati oder Bala Amati, Bala Ambati, wie wir ihn jetzt neuerdings nennen dürfen, die ihn in Paris persönlich kennengelernt haben. Ähm, ja, ein, eine, eine Person, die der jüngste Arzt. Der Welt geworden ist mit 17, ähm, der im Guinnessbuch der Rekorde steht, der mit vier Jahren mit Integralrechnung angefangen hat. Also alles Dinge, ich will das im Einzelnen gar nicht erklären, äh, für mich einfach unfassbar. Ich weiß nicht, was ich mit vier Jahren gemacht habe, maximal im Sandkasten gespielt, da hat er schon Integralrechnung gemacht. Ich habe ihn persönlich kennengelernt, ein paar andere in dieser Runde auch faszinierend, ein faszinierender Mann, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, der eine Vision hat, der ist Augenarzt, auch praktizierender Augenarzt, er ist Wissenschaftler, er sitzt in, in, in einem Institut in Salt Lake City. Daher kommt natürlich auch seine persönliche Nähe zur Company, vor allen Dingen zu unserem Dr. Adam Saucedo, der schon seit einigen Jahren bei uns der medizinische Berater in der Firma ist. Er hat wahnsinnige Ausbild Auszeichnungen und, und, und. Und er hat uns ein Produkt gebracht und vor allen Dingen eine Technologie zu diesem Produkt, die uns auch wieder einzigartig natürlich auf dem Markt dastehen lässt. Da, da, dastehen lässt. Und bei diesem Prodigy 5 ist ein Energy Drink, aber das wird das, das wird das zu sehr reduzieren. Weil, da denkt jeder gleich an, an dieses zeug mit dem mit dem bullen oder was auch immer das sind wir nicht ja es ist dieses ist gesund es ist rein natürlich und es vor allen dingen es versorgt den körper all in one das heißt wir hätten daraus vier fünf einzelne produkte machen können wie das die meisten network unternehmen machen wir haben alles in ein produkt gepackt nennen es der all in one und das entscheidende daran ist die technologie und das nennen wir Transamor, da ist ein Copyright drauf. Transamor, ich will das gar nicht im Detail beschreiben, schaut euch das noch mal auch in den, in den Videos an, die wir dazu haben, fragt bitte die Person, die eingeladen hat. Das ist eine Technologie, die, sich, die sicherstellt, dass das Phytoplankton, die Antioxidantien, die Vitamine und die Energieträger tatsächlich an die Stellen des Körpers kommen, wo sie hingehören. Wir wissen, dass heute die gesamte oder ein Großteil der Nahrungsmittel Nahrungsergänzungsmittelindustrie eigentlich überflüssig ist, weil ein Großteil dieser sogenannten Nahrungsergänzung gar nicht da ankommt, wo sie überhaupt hin sollen. Sie werden von der Magensäure zerfressen, sie werden unterwegs irgendwo ja verloren verlustig gegangen so und das Entscheidende hier ist dieses Transamor-Prinzip das ist ein chemischer, ein chemischer Vorgang der es ermöglicht nicht nur unsere eigenen Vitamine muss ich dazu sagen sondern sogar auch fremde äh, Produkte die vielleicht jemand nimmt tatsächlich dahin gelangen zu lassen wo sie hinwollen damit sie absorbiert werden und das ist das der Fachbegriff, um den es hier bei Transamor geht, es soll einfach die Absorption dieser Nahrungsergänzungsmittel erzeugt werden. Und das schaffen wir mit diesem Prinzip. So, wo natürlich solche tollen Produkte sind, wird auch Geld verdient. Und ich möchte hier ganz kurz auf den auf den Marketingplan oder auf den Einz-, auf den Auszahlungsplan oder Einkommensplan eingehen. Wir haben mehrere Einkommensarten. Jede dieser Einkommensarten ist für jedermann erreichbar. Natürlich beginnt jeder irgendwo mal am Start mit einem, mit einem ersten Bonus. Das ist immer der Retail-Bonus. Retail-Bonus ist nichts anderes als ein Wiederverkaufsbonus. Keine Angst, hier muss niemand Produkte kaufen, um sie zu weiter zu verkaufen, das kann man zwar tun, denn man kauft die Produkte zum Einkaufspreis ein und man könnte sie natürlich tatsächlich auch physisch weitergeben zum Verkaufspreis und hätte dann tatsächlich sofort die Handelsspanne verdient, aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen uns gar nicht diesen Aufwand machen, sondern wir lassen unsere Kunden selbst einkaufen. Das ist heute einfach E-Commerce, das ist ja Online-Shopping und wenn der Kunde einkauft, kauft er die Produkte natürlich zum Verkaufspreis. Und ich bekomme als derjenige, der diesen Kunden empfohlen hat, automatisch die Preisdifferenz zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis. Das gilt natürlich nicht nur für den Kunden, sondern das gilt auch für den neuen Partner. Weil der neue Partner wird erstmal bei seiner Erstbestellung wie ein Kunde behandelt. Das heißt, er kauft die Produkte auch wieder zum Verkaufspreis. Und ich bekomme als der Berater, der ihn geladen oder eingeladen hat, der ihn wie wir sagen, ins Geschäft gebracht hat, der bekommt dann wieder diese, diese, diesen Bonus. Der beträgt etwa 20 Prozent und das Geld habe ich sofort verdient, in dem Moment, wo ich selbst registriert bin und jemanden ja, werbe, auch eine Bestellung zu machen. Ich muss daher noch nicht mal selbst meine ersten Produkte haben. Das heißt, ich kann heute oder jetzt im Moment einsteigen und fünf Minuten später mein erstes Geld verdienen. Ist das gut? Das war eine offene Frage. Ja, die kann man nur mit Ja oder mit Nein beantworten. Ich denke mal, das ist gut. So Starterbonus, Teambonus, Matchingbonus, Rank Advancement Bonus, alles Boni, die extrem wichtig sind. Da wird viel, viel Geld verdient. Ich kann euch eins sagen: ich Bin ja in diesem Geschäft auch nicht ganz erfolglos in einer Position, die mich ja schon nach zwei Jahren und auch schon sehr schnell am Anfang in die Lage versetzt hat, davon zu leben. Aber auch für denjenigen, der nur zeitberuflich oder der zusätzlich vielleicht drittberuflich, auch das ist ja heute alles möglich, Geld verdienen will oder muss, sind hier alle Einkommensarten so sortiert, dass man damit sofort Geld verdient. Wir haben jetzt gerade eine Änderung, die ins Haus steht, die am Ende des Monats greift. Deswegen will ich heute gar nicht zu sehr hier ins Detail gehen. Ja, besprecht das bitte mit der Person, die eingeladen hat. Wir haben eine neue, ein neues System geschaffen, eine, ein Upgrade, ein Update 4.0 gemacht, dass es sogar noch mal äh, den neuen Startern äh, schneller ermöglicht, Geld in diesem Geschäft zu verdienen. Glaubt mir, am, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Völlig gleich, ob jemand zweit- oder drittberuflich arbeiten will oder ob jemand ein zweites Standbein sucht, oder auch jemand, der sagt, ich suche ein ganz neues Geschäft, vielleicht aus der Selbstständigkeit kommt, vielleicht aus dem Vertrieb kommt. Wir sind hier eine, ja, eine Plattform, die das alles bietet. Ganz kurz zur, zur, zum Verständnis. Ja, natürlich in diesem Geschäft verdient derjenige viel, der viel tut. Wer wenig tut, verdient wenig. Wer gar nichts tut, hat immerhin tolle Produkte. Und äh, was tun wir? Wir wir nutzen unsere Produkte und wenn wir sie gut finden, und das unterstelle ich, denn nur dann macht das Geschäft für mich Sinn, wenn ich meine Produkte liebe und begeistert darüber spreche. Dann spreche ich mit vielen Menschen. Wie viele Menschen ist völlig mir überlassen. Es gibt hier keinen, keinen Zwang, äh, mit, mit, mit einer bestimmten Anzahl zu sprechen. Aber alles, was ich, das will ich Ihnen nur zeigen, alles, was ich tue, was ich jemals in meinem Geschäftsleben mit Forever Green tue, ja, in diesem grünen Baum, das sammelt sich hier. Das ist der Enrollment, die Enrollment Route. Ja, die Wurzel eigentlich dieses tollen Baumes, der dann nach oben hin entsteht. Und äh, hier bin ich völlig frei, wie, mit wie vielen Menschen ich spreche. Alle, die ich persönlich ins Geschäft bringe, ja, bleiben natürlich auch in meinem Geschäft und sortieren sich dann nach einem ganz bestimmten Schema hier im oberen Bereich dieses Baums. Das hat finanzielle Auswirkungen. Das werden wir oder das beschreiben wir in einem Training, das bei uns immer Montag stattfindet. Wer vorher neugierig ist, bitte schon mit der Person sprechen, die eingeladen hat. Und der Gary ist auch da. Hallo, Gary aus Istanbul. <lacht> da kommt er eigentlich nicht gebürtig her, sondern er ist Schweizer. Ist aber geschäftlich zurzeit in Istanbul. Schön, dass du da bist, Gary. So und. Ja, lasst uns gar nicht da jetzt im Detail auf diese Themen angehen, dass auch dieses Starterprogramm, das ist etwas, was im neuen Monat, im nächsten Monat startet. Aber wir haben, damit wir uns ein bisschen warm laufen für das neue Thema, ja, haben wir eine Promotion gestartet und die würde ich mir jetzt merken, hier Screenshot machen, oder zumindest die Führungskräfte im Screenshot machen, wenn ihr es nicht schon am Dienstag gemacht habt oder am Montag. Dann geht es hier nämlich darum, drei neue, werden drei neue Personen ins Geschäft bringt und jedem hilft, ein sogenannter Starter zu werden. Ich, das hört sich jetzt kompliziert an. Deswegen bitte kopieren, aufschreiben, Starterbonus, 300 Dollar. Das ist wichtig. Und dann mit der Person sprechen, die wir heute Abend eingeladen hat. Ich muss sein, voll qualifiziert. Das heißt, ich muss eine, einen aktiven Bestellstatus haben. Das hat ja übrigens jeder, der jetzt neu im Geschäft startet. Ja, mit mindestens 100 QV und ich muss einen links und einen rechts ins Geschäft aufbauen. Dann alleine und wenn ich dann dreien helfe, das Gleiche zu tun, dann bekomme ich oben auf alle Provisionen, die es sowieso gibt, nochmal 300 US-Dollar obendrauf. Ich glaube, das ist schon ein kleines Weihnachtsgeld. Wenn ich mir anschaue, für was viele Menschen heutzutage einen Zweitberuf oder einen Drittberuf machen, äh, ja, wo es kein Weihnachtsgeld gibt, das ist nun mal so, dann denke ich mal, ist das eine geniale Gelegenheit, hier äh, ja, ein bisschen Weihnachtsgeld noch dazu zu verdienen. Denn das ist ja nicht alles, was dann passiert, sondern lasst euch das bitte erklären, das ist ja nur eine, ein Bonus, der oft auf die verdiente Provision hinausgezahlt wird. Wir sind alle schon fröhliche Nutzer oder viele von uns fröhliche Nutzer des Smart Builders. Ich bin völlig fasziniert. Ja, habe mich da auch sofort eingetragen, als ich davon erfahren habe, unter der Adresse smartbuilder@vergreen.org. Hier kann man Produkte, zum Beispiel Produkte, ja kostenlos bekommen, also geschenkt bekommen, weil man äh, aktiv ist, weil man, äh, weil man einfach hier Dinge tut, die einen geschäftlich auch weiterbringen. Wenn ihr euch das anschaut und da registriert es natürlich alles kostenlos, und unverbindlich, ich muss noch, ich, ja, ich, doch, ich sollte schon Partner sein, denn ich muss meine Partner-ID eingeben. Ähm, ist 19.95 wert, aber im Moment natürlich kostenlos und hier kann ich Kontakt in Kontakt bleiben, nicht nur mit den Menschen hier in unserer Gruppe, sondern auch mit Menschen weltweit, die ja unser Geschäft in der ganzen Welt in anderen Ländern betreiben. Eine tolle Geschichte, am besten gleich aufschreiben, smartbilder.forevergreen.org aufrufen und sich registrieren und mitmachen. Da muss man ein paar Fragen beantworten. Ja, die einem die ja dann so ein bisschen zeigen, dass man das Geschäft verstanden hat. Man kann das beliebig wiederholen und dann werden Punkte gut geschrieben und eine bestimmte Anzahl von Punkten gibt zum Beispiel kostenlose Produkte. Das, bei mir sieht das Ganze jetzt so aus. Ich bin da jetzt auch schon einigermaßen fortgeschritten. Fiel mir jetzt nicht so schwer, weil viele Fragen, die mir gestellt wurden, beantworte ich ja jetzt hier selbst zum Beispiel in solchen Präsentationen. So, und ganz entscheidend jetzt nochmal für diesen Monat. Und auch für den Rest des Jahres. Prodigy 5, ich habe es kurz vorgestellt, ein Sensationsprodukt. Wir könnten alleine einen Neuanfang, einen völlig, eine, neue, eine völlig neue Firma starten, nur mit diesem Produkt. Das ist so sensationell, das hat keiner. Trans Amor, die Technologie hat keiner. Die Kombination aus diesen anderen vier Merkmalen hat so keiner. Wir sind die ersten. Wir haben den Dr. Balmati, den hat auch keiner. Wir sind die ersten auf der Welt, die diesen, dieses Einstellung, Einzel, ein, äh, wie heißt das Merkmal, das ein mit dem Einstellungsmerkmal. Ja, also dieses Merkmal für uns alleine haben. Und deswegen nutzt die Zeit und wir haben, das, das Produkt wird noch nicht ausgeliefert. Wir werden erst nach dem 29. November beginnen, das Produkt auszuliefern. Das bedeutet, es wird jetzt auch noch nicht bezahlt. Ja, also keine Sorge, das Einzige, was jetzt bezahlt werden muss, das ist ja eine Anerkennung, dass man hier mitmachen will und dass man bei Ron Williams mitmachen will an einem You of You, an einer Veranstaltung hier in Europa die ab, ab dem 3. Januar stattfinden wird und dafür ja, fragt, fragt die Company 20 US-Dollar. Ich bekomme dazu also den Zugang zu diesem Seminar, das ist fantastisch, völlig gleich, ob ich es live erlebe oder ob ich es online ja, in einem Livestream erlebe. Ich bekomme dazu sechsmal Prodigy 5, ja, exklusiv zu einem Sensationspreis mit 75 Dollar Preisvorteil und ich habe dann für die Weiterbestellung noch einen Sensationspreis, einen Sensationspreisvorteil, auch das bitte mit der Person sprechen, die eingeladen hat. Savings von 75 Dollar und dann ist natürlich am Ende, am 29. Oktober, sind 299,95 Dollar fällig. Dafür bekomme ich aber sechsmal Prodigy 5 und für die 20 Dollar natürlich auch die anderen Vorteile, die ich gerade genannt habe. So, ganz kurz noch zu einem eigenen Thema oder erstmal noch die, die Zukunft. Wo geht das Ganze hin? Das ist so ein bisschen sortiert jetzt an die Menschen oder an die Personen hier in der Runde, die schon ein paar Tage länger dabei sind. Die Zukunft ist, dass wir auch alle anderen Produkte, die wir bei Forever Green haben, das sind Produkte, die kommen tatsächlich in Dosen, die kommen in Paketen, ja, dass wir die alle umformen auf Global Express. Das heißt, sie werden dann alle... Nicht die Inhalte, aber sie werden dann einfach so gepackt, dass sie auch in Zukunft in Briefumschlägen zu versenden sind. Und das gilt ja für auch zum Beispiel für g Geton X, will ich jetzt nicht darauf eingehen, ein Wahnsinnsprodukt zum Abnehmen. Konnten wir in Europa bisher nicht erhalten, haben nur die Amerikaner und die Nord, also die Nordamerikaner, Kanadier, Puerto Ricaner und so weiter bekommen. Wir sind jetzt in der Lage, damit werden damit in der Lage sein, sobald das in Briefumschlägen verpackt, versandt werden kann auch hier in Europa zu bekommen. Das gleiche gilt für Pulse-Aid, was das wir schon haben. Ja, ich bin begeisterter Nutzer von Pulse-Aid, aber es kommt in so einer Dose. Kein Problem hier in Europa, aber es kommt natürlich schneller und vor allen Dingen, wir können internationaler damit arbeiten, auch in Afrika, in Asien, in äh, Südamerika, wenn das Ganze in Briefumschläge gepackt wird. Das ist die Zukunft. Daran arbeiten wir jetzt mit Volldampf und äh, es, es stehen uns großartige Tore offen mit dem Global Pass. Was war mit dem Global Pass? Das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Kommt ja auch erst im neuen Monat, Rena. Ja, hier ist ja heute nur Präsentation. Das können wir wieder beim Training am Montag besprechen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr alle natürlich euch sofort jetzt gleich nach der Veranstaltung auf www.phoenixteam.pro registriert. Das ist äh, kostenlos. Das ist unsere Phoenix-Seite. Nur so erhaltet ihr unseren Newsletter, der dann auch wieder am, am, neuen, am neuen Wochenende startet. Und äh, jetzt bekomme ich hier einen Anruf. Keine Ahnung, warum, aber ich bin noch zu hören. Okay. So, das, äh, das, da habe ich auch schon zum Beispiel schon dieses neue Video mit den deutschen Untertiteln, äh, was wir von Prodigy 5 haben, habe ich schon abgelegt. Also, wenn ihr solche Dinge haben wollt, auch andere Themen, ja, ich habe hier mal einen Überblick, was wir da drin haben. Wie baue ich ein Team-Lag auf? Welcome Home Beauty. Also viele Dinge, die ihr sonst so im Internet suchen, euch zusammensuchen müsst, haben wir dort natürlich drin. Dazu natürlich viel, viel mehr. Eigene Landing-Pages, also individuelle Landing-Pages, wo ich selbst kleine YouTube-Videos von mir machen kann, die ich da reinsetzen kann. Wir haben E-Mail-Follow-up, automatische Webinare, die 24 Stunden am Tag, wo ich dann was erzähle, 24 Stunden am Tag, ich, ich schlafe nicht. Ich erzähle das dann vorlaufend, weil es ist aufgezeichnet, es ist dort vorhanden, sodass ihr nicht nur auf diese einmalige Veranstaltung donnerstags angewiesen seid. Kontaktverwaltung, Benachrichtigung und so weiter. Also meine lieben Freunde, das war es jetzt auch schon soweit. Ich glaube, so schnell waren wir noch nie. Ich freue mich, dass ihr da wart. Ich wünsche einen schönen Abend und nochmal, bin ich jetzt zu hören, weil ich bekomme den Anruf von der Kirsten Hick. Permanent will er jetzt aber nicht gehen, als wenn ich nicht über Kirsten, Kirsten ist auch gar nicht drin, keine Ahnung. Also, schönen Abend, gute Entscheidung für die Neuen, die heute das erste Mal dabei waren. Ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Gelegenheit wiederzusehen. Die nächste Veranstaltung natürlich am kommenden Montag. Selber Link, selbe Zeit, da geht es um Anwendertraining, da gehen wir natürlich in die Materie tiefer ran. Also, macht's gut und tschüss. Ich zeige noch mal gerne ein video dass ich speziell vorbereitet habe. Das ist eigentlich die, die gesamte Präsentation auch wiederholt, aber nur damit ihr einen Einfluss bekommt. Auch das findet wir jetzt mit den deutschen Untertiteln bereit auf www.phoenix.com. Also meine Lieben, ciao, ciao! all over the world. Now doing this, it took software development, it took logistic development, it took manpower, it took courier services, it took all kinds of development and intel to get to this point today. And today we get to announce the pinnacle of this entire model, which we're calling Prodigy 5. Prodigy, there's a doctor. This doctor started calculus at four years old. He graduated high school at 11. Pre-med 13, med school 14, graduated from Mount Sinai Hospital, New York at 17, becoming the youngest doctor in history. Check the Guinness World Book of Records, okay? His name is Dr. Ambadi. Now Dr. Ambadi happens to be colleagues and friends with our own esteemed Dr. Adam Saucedo and the two of them have collaborated in a technology that makes vitamins, minerals, super fruits efficient in the body. You know, there's studies out there and articles that say that, look, vitamins have become expensive urine. They've become inefficient in waste They're even finding them in sewage systems. What these guys have created is a technology that validates scientifically that your body uses these vitamins efficiently instead of wasting them. It's a powerful technology. So, Prodigy 5 has, number one, that technology. Number two, phytoplankton, the first food, the oldest food, the checkmate in the conversation of nutrition. Number three, antioxidants. We hear all about antioxidants everywhere. This isn't some pasteurized, me too, wannabe juice. This is real fruit powder. You want to protect your cells, stay young and healthy, not old and sick. Number four, vitamins. You know, there are a lot of studies on vitamins that when the body does use them, Check out your brain, the nervous system, your bones, your muscles, your organs, but this time actually being used in the body thanks to this new technology that the body is now using the vitamins. And number five is energy, something you can feel within minutes that allows you to step into your vision now. So the beautiful thing about Prodigy 5, guys, this whole model is it could have been four or five products, but instead it's an all-in-one nutritional shot for everyone every day. And believe it or not, a case, comes in an envelope that is mailed globally to any doorstep on the planet, indiscriminately allowing you to have a seamless, real international financial opportunity. And here's the great news about Prodigy 5, guys. We're not shipping it yet. We're in that little window of opportunity when it's not shipping yet. So here's the great news. We have it exclusively at Forever Green. Could it be that this is the only vitamin that actually works and that Forever Green is the only company that can bring it to you? Get with the person who sent you this video, be first, get your pre-launch pack, $20 gets you in the game, and gather all your people so that you can begin building your residual income now. Welcome to Forever Green's Express Model, welcome home.